Alle zusammen, alle Freunde. Heute mal ein Bild, ist auch wieder 60 auf 30 cm. Ich habe es ganz normal mit Menükleber angerührt und nehme dazu dieses Reflexionspink als Unterlage, als Untergrund und dann eigentlich nur noch Gold, Silber und Kupfer. Es wirkt natürlich jetzt am Anfang wieder, wenn es noch nass ist, etwas bleich. Und da müsst ihr dann wirklich abwarten, wenn es getrocknet ist. Zeige ich euch aber dann auch. Also weder vielleicht im nächsten Video oder ich zeige es euch dann wieder auf Facebook oder Instagram. Einfach da auch mal reinschauen. Und dann würde ich sagen, lass uns starten. Bis gleich. Thank you.